Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und heute lösen wir auf, wer beim Gewinnspiel gewonnen hat. Also wir werden es jetzt mit einem Glücksrad machen. Wir haben schon alle aufgeschrieben. Und let's go. Wir haben... Die vier Jungs haben gewonnen. Die vier Jungs haben gewonnen. Und deswegen gratuliere ich euch, dass ihr das gewonnen habt. Und also unsere Eltern werden schreiben. Und wenn ich hier in der Nähe wohnt, dann kann ich euch das auch persönlich überreichen. Und ihr kriegt auch noch eine Autogrammkarte. An dieser Stelle grüße ich alle, die mitgemacht haben. Denn ihr sollt euch trotzdem sehr doll gedrückt von mir fühlen. Also einmal Steinexperte der Lego-Haus, liebe Grüße an dich. Khalil, auch eine liebe Grüße an dich. Rabuz Arbus, viele Grüße an dich. Du hast den voll coolen Namen. Also, ich wäre nie auf so einen Namen gekommen. Bombastik, fantastik. Auch liebe Grüße an dich. Marta, auch liebe Grüße an dich. Ähm, die vier Jungs, die gewonnen haben. Sehr große Grüße an euch. Ja. Und an Anna Fisch auch. Viele Grüße von mir. Das nächste Mal, wenn ihr beim Gewitch. Gewinnspiel mitmachen wollt, dann schreibt einfach Hashtag und die Zahl, weil sonst wissen wir nicht, ob ihr mitmachen wollt oder nicht. Deswegen schreibt, wie gesagt, Hashtag und die Zahl. Bei den 1000 Abonnenten machen wir wieder ein Gewinnspiel, weil sonst gehen wir pleite und das nicht wegschneiden. Also, tschüss Leute, habt euch alle lieb, lasst einen Daumen da und abonniert natürlich meinen Kanal, selbst wenn euch das Video nicht gefallen hat. Tschüss! Und ich geh's dir ins Verpacken.